Jürgen, guck mal, wie sexy ich bin. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen, das ist ein Horrorspiel, wo es ein Monster gibt, der zwar nichts sehen kann, aber alles hört, zumindest die Distanz und so. Und da gibt es eine Hand von Überlebenden, die müssen Autoteile finden, anbauen, dann können sie fliehen. Okay, wie geht das? Ich ah. weiß nicht, was unser Ziel ist. Das ist gut zu wissen. Wie, wie geht's? Geht's hier ja, gut? Das ist, das geht ganz, ja, ist alles ganz entspannt. Also, er sieht uns, er, er sieht verschwommen, aber er hört uns. Wie lange. Okay, ist nicht so gut gelaufen. jetzt einfach nicht angezeigt, weil der Junge schleicht. Oh. Stevie Boy. Das ist nur ein Baum. Und hinten ist doch was. Oder oh, bin ich dumm? Hä? Ja, das ist ein Licht. Wie? Steven, versteckst du dich immer noch? Mm, jedenfalls. Was heißt jedenfalls? Das kannst du nicht in so einem Satz benutzen. Ich habe gesagt gegebenenfalls. Gegebenenfalls? Also heißt, wenn ich in der Nähe bin, versteckst du dich, oder wie? Naja... Was heißt naja? Da hinten höre ich Geräusche. Da hinten höre ich Geräusche. Ist wenn ich komme. Ich höre Geräusche. Der hat halt auch seine Taschenlampe an, das ist das Ding, ne? Was ah! Bist du da? Ah! Hab ich dich Oh, oh mein Gott Hey disconnected Ui, wieder heute auch mal ein toller ausgefallener Name Ich kann ich höre euch hier irgendwo. Ich sehe die, seh die Schritte auf der Map. Was seid ihr? Mein oh. König Oh mein Gott, was ist? das? Ach scheiße. Oh mein Gott, ist das ist ekelhaft. Hallo Kinder, wo seid ihr denn? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, dass ich eine neue Brille von Vielmann brauche. Davon ist er. Ich habe schon gesehen. Was? Hört doch auf damit, mich zu schikanieren. Und ich weiß, dass es Sahne ist, Mann. Was ist denn das? Du, Ach, du Arsch! Aber ich hab, ich hab wenigstens gewusst, dass Sarnes ist, auch wenn ich ge nicht gesagt habe, dass Sarnes ist, ich hab's gewusst, dass er es ist. Steven! Ja, was denn? Hallo? Du Pipi-Gesicht. Ich hab's jetzt nicht du. gesagt. <lacht> oh. Das war Chris. Ähm, Wir reden nicht über das, was gerade passiert ist, okay? Okay, Steven, wir machen einen Kompromiss. Okay. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Oh, sechs, fünf. Ja, Mann. Jo. Dicke. Oh. oh mein Gott. Was war das am Ende? Ich storniere nicht. Ich storniere. Ich verlasse.